Doppelgraben Okay, einmal graben war wohl nicht genug. Oh Gott. Move ist Baba is you. Baba has Keke. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Keke, <lacht> aber der Namen war scheinbar auch in uns. Door is shut. Wall and door stop. Keke is open. Ah, Keke ist also the key. Water is the feet. Ah. Wie es, wenn wir es andersrum machen? Wie wär's, wenn wir das so machen? Das Keke ist you machen. Und Keke. Okay, das ist <lacht> ein Hilft es? Nee, das hilft überhaupt nicht. Wir haben aber noch Is und Move. Das heißt, wir können ja so machen, dass Keke. Da. Da. da ah nee, ich kann nicht. Schieben. Ah. Doch, Moment, das können wir machen. Moment. Ich kann ihn schieben, indem ich kurz er bin. Wir machen das nämlich so. Ich positioniere mich richtig hin. Wenn es geht. Doch, ich meine, das geht, oder? Äh, Moment. Also jetzt guckt er zumindest in die richtige Richtung, aber... Das ist jetzt nicht das, was ich will, was ich erzielen wollte. Baba has Cake is Move. Ja, dann bin ich tot. Nein. Hä? Oh, was? Baba is You. Jetzt habe ich einen Doppel... Doppel-Move. Ich kann mich jetzt nur noch zweimal bewegen. Seht ihr das? Der pusht mich da auch weg durch die Wand. <lacht> Fast zum... Alles okay bei dir, Baba? Äh, Moment mal. eine Moment. Das ist mir zu viel hier. Moment. Wir schieben erstmal Keke hier weg. Was ich machen wollte, ist... Mmh ja, das ist eine gute Frage, was ich tun wollte. Ich <lacht> hab keine Ahnung. Okay, unser Ziel ist, es, glaube ich, Keke nicht rüber zu schubsen, sondern Keke zu bewegen. Dass er hier sie automatisch übers Wasser bewegt, die Tür öffnet und ich glaube, wir müssen das so machen. Keke has Baba, damit er da rechts hinten stirbt und dann kommen wir raus und dann können wir bei Baba is You und Flag is Wind so gewinnen. Deshalb machen wir es mal so. Keke has Baba. Oh, Moment, Moment, Moment, Moment, Moment. Keke und Baba ist, you kann ich schon mal machen. Und ich kann... Das brauche ich jetzt nicht. Egal. Ich kann machen... Keke has Baba. Ist smooth? Also, es würde funktionieren, aber ich glaube, das wäre nicht so klug, oder? Ja, gut, das ist es da hinten. Da hinten kann ich es nicht gebrauchen. <lacht> ah! Ich will Keke nach rechts bringen. Dann will ich Keke killen. Nachdem mir das Tor also diese Tür geöffnet hat, dann werde ich zu Baba. Nee, warte mal. Das macht keinen Sinn. Was will ich hier machen? Ich hab keine Ahnung. Ah! Oh. Oh, was zum. Achso, Keke ist Baba. Dann machen wir doch. Moment, von vorne. Keke ist richtig Baba. So, jetzt haben wir zwei Babas. Und jetzt können wir machen... Baba has Keke. Andersrum. So, Baba has Keke. Okay. Is move. Baba has Keke is you is move. Maybe. Ja. Okay. Okay. Ähm. Ne, warte. Ich glaube, sobald ich das hier habe, muss ich Keke has Baba ganz schnell machen, oder? Also ich kann das hier machen. Und jetzt? Keke has Baba! Hm. Mm, maybe ist das richtig? Naja, wenn ich nicht in die Wand reinlaufen würde. Keke has Baba. Und jetzt darf er sich wieder bewegen. Das ist das Problem was ich vorhin gefunden habe. Ich kriege das Move jetzt nicht mehr weg. Jetzt darf ich alles neu machen, weil das... MANN! Warum ist das Move wieder an der Wand? Wer hat das Move da gepackt? War ich das? Wann? Wann? Warum habe ich das getan? Das ist ja schön und gut, aber. Helfen tut das jetzt nicht, oder? Dieses Spiel ist echt nichts für mich, habe ich das Gefühl. Weil es einfach so kompliziert und schwer ist. Es ist weit über meinem Denkvermögen. Seht ihr? Jetzt weiß ich wieder, warum ich kein Spieleprogrammierer bin. Okay, ich bin müde. Ich habe keine Ahnung. Ich leg mich erstmal aus und. Guck morgen nochmal. So, da bin ich wieder. Also das wäre ja so richtig, ne? Er bewegt sich dorthin. Macht auf und wir haben Baba dort. Das war doch so, ne? Und jetzt, glaube ich, muss ich Baba ist keke machen. Is move? Ne. Moment. Doch, ich kann den anderen Baba dort in die Ecke locken. Ob das richtig ist, weiß ich nicht, aber meine Idee wäre jetzt, zu machen, Baba has Keke. Und dann kill ich so, wie ihr gerade gesehen habt, Baba. Und dann habe ich da Keke und Keke kann doch einfach so alleine, ohne mich ins Ziel rennen, oder nicht? Jetzt muss ich nur wieder einsperren, damit er keinen Ärger macht. Baba heißt Keke. Is Move. Ah verdammt. Okay, das funktioniert, das funktioniert. Wir müssen es nur richtig machen. <lacht> äh, ich muss sie nur wieder richtig arrangen gerade. So, zack. Das ist richtig. Und jetzt? Keke ist Move. Und Dann haben wir es Ach so Keke is you is smooth Ah, wie mache ich das? Warte, wie mache ich das? Keke is you Oh, dann sterbe ich instant dann erstmal es move, dann sofort wieder wegnehmen, damit das über Wasser ist und dann keke is you. Dann hab ich's doch. So und jetzt keke ist you. Ne? Richtig? Ja. Also ich kann euch sagen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Oh, das, das war doch so klar, dass es nicht vorbei ist. Es war so klar. Aber wir machen weiter mit. Wände aus Gold, Level 9. Oh Gott. Wenn das schon so schwer war, wie wird das hier? Hä? Warte mal. Also die Wände sind Gold, ja? Die, die lassen mich gewinnen, aber ist halt Stop. Wall ist was so, Wall and Ice ist Stop. Ach, ist das da oben Eis? <lacht> Sieht aus wie so ein Runde knochen Baba is you, Rock is push. Wall is win, Rock is win. Aber wir sind beide... Stop oder so? Hm. Was könnten wir machen? Wall is rock oder sowas in der Art? Ja, ist nicht mehr win, ist jetzt aber auch egal. Wall is rock. Weil es ist ja Push. Okay, okay. Jetzt können wir... Ähm, da oben zugreifen und da unten aber wir können auf jeden fall hier schon mal alles wegschieben Ich mache es auf jeden fall so dass wenn es gleich wieder zu einer wand wird, falls Dass ich äh, freiraum habe Wall äh, Rock ist Ja gut ist stop ist halt das problem hm, Was könnten wir denn win machen was könnten wir zu IsWin umändern? Rock funktioniert ja nicht, weil das pushe ich ja nur weg. Und das ist weg, das ich es wegpushen kann, geht auch nicht weg. Und die Wall eigentlich auch nicht. Also.. Eis geht ja auch nicht, das ist da mittendrin. Würde es funktionieren, wenn ich Rock is wall and Ice is stop mache? Würde das irgendwas bringen? <lacht> Wäre das logisch? Rock is wall. Wall Rock Wall Und hier nochmal. <lacht> Doppelt gemoppelt. Ja, klar, dass es funktioniert, weil es bringt ja nichts. Ich kann ja auch nicht Win machen leider. Ich, ich fange ich fang nochmal von vorne an. Irgendwas habe ich auf jeden Fall übersehen. Irgendwas Offensichtliches. Vielleicht ein Spieß mal umdrehen. Nee. Das war schon richtig, glaube ich dass ich die Wand zum Stein gemacht habe. Ich denke, das war richtig. Deshalb mache ich es jetzt nochmal. So. Genau, jetzt haben wir Wall is Rock. Jetzt können wir den Stein ja erstmal wegbewegen? Alles Mögliche hier drehen und schieben, wie wir wollen. Bis es halt noch so steinig ist. Und jetzt muss ich überlegen, was kann ich zu Win machen? Wall und Eis ist ja Stopp. Das würde nicht funktionieren. Rock ist aber Push. Und wenn ich das Push wegbekommen könnte, das wäre super. Ich könnte jetzt wieder machen Rock, is Wall, is Rock. <lacht> Geht das? So. Ja. Was? Oh, dann dreht sich das jede Runde. Okay. Interessant. Was zum... Lass das mal bitte. Rock is win. Es, es, es bringt aber nichts. Hm? Ich habe hiermit noch nichts gemacht, aber ich glaube, hier die mit Kaya noch nichts machen, oder? Ich könnte machen, Rock ist Win und dann Rock ist Baba und damit bin ich ja Win. Das wäre so das Einzige, was ich mir, was, was mir einfallen würde. Was zum... Das Baba macht zu viele... Baba äh, ist, ist Win geht leider nicht, oder? Win is you, geht das? Äh, keine Ahnung. Ich probiere es einfach mal. Äh, nee. Leider bringt das nichts, aber das sieht lustig aus auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist nicht richtig so. Nee, warte, das war vielleicht sogar schon richtig vorhin. Fällt mir gerade auf. Weil was ist, wenn wir das nochmal machen, aber dann daneben reinpacken, ist Win. Also nicht Win is you, sondern Rock is Win. Weil ich bin ja der Rock und bin Win, oder oder gilt das so nicht? Ich dachte ich hätte jetzt was. da huh. Der eine ist ein bisschen verglitscht, da in der Grafik. <lacht> Na gut. Äh, aber damit kann ich nichts machen. Nee, das ist, das ist. doof. Ja, ist einfach doof. Und wenn ich mache. Wall ice? Das war so viel einfacher, als ich dachte. Rock is serious, Und ich versuche das richtig kompliziert zu denken und alles und... Keine Ahnung, reden wir nicht drüber. Weite Felder. Ruine extra 1. Hoffentlich das letzte Level hier. Aber es wirkt auf jeden Fall schon mal so. Okay, Moment, was haben wir alles? Baba is move. Das heißt, wir bewegen uns mit Baba zweimal? Ne, wir sind gar nicht Baba. Keke is you. Aha. Wir haben noch einen Push. Rechts haben wir wallistop Papa Baba ist Baba in Defeat. Also, Baba killt uns. Grass ist Defeat. Also, da können wir auch nicht durch die Mitte durch. Flag ist du in Ja. Boah, das ist schon einiges. Hm. Was ist, wenn wir... Wir defeaten uns selber? Okay, das geht nicht. Hmm. Baba ist push. Darf ich Baba pushen, auch wenn der Defeat ist? Doch. Doch darf ich, oder? Das so ausprobieren. Ja, darf ich. Nehmen wir mal alle drei Babas. Da können wir nämlich eine nach drüben schieben. Äh, warte, Moment. Ich kann jedoch alle direkt zur Flagge schieben und dann Baba werden. Bevor ich sterbe, habe ich gewonnen. Oder? Funktioniert das so? Würde, würde das so funktionieren? Ich probiere es jetzt auf jeden Fall mal. In der Hoffnung, dass es funktioniert. So. Jetzt mache ich halt wie gesagt Baba ist Move und dann Baba ist You. Jetzt stop. Stopp. Und jetzt... Geht das oder geht das nicht? Habe ich jetzt gewonnen? Nein. Die sterben vorher, bevor sie gewinnen. Dann bin ich überfragt. Oder sollen die irgendwas noch da oben hinbringen? Oder warte mal. Wenn ich den hier mache? Äh, ups. Nee, damit kill ich die nur. Okay, das ist scheinbar nicht richtig. Das ist nicht richtig. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendeinen Baba dazu bringen, nach rechts irgendwas hin zu pushen. So, welche Wörter, damit das alles hier Sinn ergibt, damit ich durch kann oder so. Ich könnte machen. Nee, könnte ich nicht. Ich dachte gerade, Baba ist grass ist defeat. Und das ganze Graswerk kann ich einfach durchlaufen. Ne, es geht nicht. Was man hier machen soll, ganz ehrlich, darauf wäre ich nicht so schnell gekommen. Trotzdem zeige ich es euch jetzt. Was sollen wir als erstes machen? <lacht> Damit die Folge nicht so lang ist. Schein kommt hier alles raus. Wir müssen die Babas alle richtig positionieren. Das müsste ungefähr hier alle sein. Ohne Witz. Als ich das gesehen habe beim Nachschauen. Ich konnte es nicht glauben. Aber das soll wirklich so gemacht werden. Okay, ja, ich hatte die Position, aber war es falsch. Ich gebe aber zu, darauf wäre ich nicht gekommen. Das ist extrem schwer. Aber auf jeden Fall, so müssen die aber was stehen. Ich bin mir sicher, es geht auch irgendwie anders. Aber das ist so das kürzeste und einfachste, was ich gefunden habe. Wir machen das so. Ja, Keke ist Push. Machen wir an. Bringt natürlich erstmal nichts. So, warum? Ich kann mir nicht selbst pushen. Aber jetzt kommt's. Ich pack das Move hier hin, als erstes. Und danach packe ich das Baba da rein. Jetzt passt auf, was passiert. Die schieben mich. Niemand ist mehr you. Game Over Screen kommt schon. Aber wir gucken erstmal weiter, was passiert. Immer weiter. Und jetzt werden wir reingepusht. So, Keke ist you. Werden wir reingepusht. Und das war's. Also, pff. <lacht> Dass man erstmal tot ist und dann wiederbelebt wird? Box has key. Das ist... Krass. Ich schneide das komplett raus, glaube ich, weil ich saß da viel zu lange und mein ganzes Commentary... <lacht> ist zwei Folgen wert, gefühlt, das lohnt sich nicht, also... Weil ihr Struggle hat mit dem Level... Jetzt wisst ihr es. Das war... Wirklich auch auf the box denken. Ja, man stirbt erstmal und dann muss man mhm. sich wiederbeleben. Ich weiß, das geht auch ein bisschen anders, jedes Level kann man glaube ich auch ein klein bisschen anders machen. Aber so habe ich es auf jeden Fall gefunden. Ich, ich sage nicht, dass ich es selber rausgefunden habe, das habe ich nicht. Ich habe sowas ähnliches gedacht, dass die Babas irgendwie erstmal rechts können oder mir irgendwas holen können oder dass ich auf jeden Fall irgendwelche Blöcke nach rechts schieben muss, habe ich die ganze Zeit gedacht. Aber dass ich mich selber nach rechts schieben muss, dass ich erstmal töte und dann wird, darauf wäre ich nicht gekommen. Ja, ich weiß nicht, wie lange die Folge ist, aber ich mache jetzt erstmal eine Pause. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal anschauen, was wir da unten freigeschaltet haben. Eine neue Welt? Nur ein Level? Okay, also wenn man die ersten drei Level, oder zumindest generell drei Level hier geschafft hat, oder drei Welten, schaltet man hier unten ein Bonus-Level frei. Keine Welten ein Level. Ein Ausweg? Uh, Level Finale? Was soll das heißen? Finale? Wall and Rock is ist Baba is you. Belt is Belt. Was ist Belt? Wo haben wir hier ein Belt? Was zum... Das ist hier... Das End? Ist das hier das letzte Level? Okay. Oh Gott, wie viele Regeln. Okay, das, das machen wir dann nicht jetzt. Ups. Okay, das machen wir dann nicht jetzt, das machen wir dann ein andermal. Aber wow. <lacht> Einfach nur wow. Ich würde sagen, weil die Folge jetzt durch das ganze ähm, ja, Level wegschneiden zu kurz ist, können wir uns nochmal einen ganz kleinen Einblick verschaffen von Welt 4, dem Herbstwald. Ja. Der ist ein bisschen größer. Hier sehen wir sehen auch Tomaten oder sind das Äpfel? Äpfel, Tomaten und sowas. Ein paar tote Bäume. Hüpf! Herbst 1, hüpf! Water is defeat. Flag is win. Baba is you. Fence, also hier der, der, der Zaun, ist stop. Okay, das Einzige, was wir haben, ist äh, push. Hü? Huh? Oh, das habe ich gleich gesehen. Love is tele. Und Telle ist teleport. Aha. Hm. Okay, das killt uns, aber vielleicht kann ich ja das da durchschieben. Nee, das bringt nichts. Hm, Lass mal sehen. Hm. Aber ah, das ist echt interessant hier mit Tele Teleport. Ähm... Kann ich nicht diese Mechanik theoretisch dahin teleportieren lassen? Ja, okay, das würde mich nur... Ja, also das wäre einfach nicht gut, wenn ich das machen würde. Aber kann ich irgendwas... Ich kann ja sonst nichts anderes machen. Ich habe ja nur diese vier Dinger hier. Wie wäre es mit Push? Dantelle? Hü? Huh? Hü? Huh, was zum... Uh. Huh? Uh, uh, uh, uh, uh, okay? Hüpf und dann spring. What the, Was? Was ist gerade passiert? Okay, jetzt haben wir es andersrum. Jetzt ist das Ding hier. Wir wollen auf jeden Fall erstmal das Push hier rüber kriegen. Denke ich? Oh, das war falsch. So. Dann. Was wollen wir machen? Wir wollen push. Oh, ich verstehe das Problem. Ja, ja, ich verstehe das Problem. Uh, irgendwie müssen wir das darüber bekommen. Das ist es. Ja. Hmm. Das ist actually. Definitiv viel schwerer als vorhin. Hm. Ich denke ja immer noch, dass ich das hier, hier alles mitnehmen muss. Ich kann es ja hier drüben wieder aufbauen. Nur ich kann nur eins davon teleportieren. Das ist das Problem. Moment. Kann ich das nicht so machen? So. Und dann. Ist. Push. Hm. doch das ist so richtig also fast das ist aber schon mal die richtige idee und zwar haben wir jetzt push und jetzt machen wir das problem ist ich will das ich will Love und dann darunter ist und dann darunter push machen und dann das ist wieder nach rechts schieben zu telle ich krieg das ja aber nicht weg das ist das problem also, was ich jetzt noch machen kann, ist mein Leben bereuen und den hier machen. Jetzt kann ich das Herz nämlich schieben. Ich schiebe also hier rein. Aber, jetzt kann ich leider kein Stelle mehr machen. Das muss ein bisschen anders funktionieren, aber ich glaube, das ist schon mal die richtige Grundidee. Ich denke schon, ich denke schon. Nun muss ich halt jetzt überlegen, wie ich es am besten angehe. Doch, so ist es richtig. Ich hab's. Ich hab's eigentlich schon. Ich mach's jetzt so. Jetzt ist Push. Zack. Und jetzt hab ich's. Jetzt muss ich's nur im richtigen Moment halt machen. Dass ich das irgendwie im richtigen Moment... Ja, so. Wow. Okay. Ja.